Ich habe heute im Referat gesagt, die Cloud ist der Computer von morgen und wurde gebeten dazu, mich kurz zu erläutern. Ich glaube zum einen, die Cloud ist das perfekte Medium der Zukunft, weil es a, elastisch ist. Die Cloud ist immer so groß, wie ich es benötige. Wenn ich viel Rechenleistung benötige, habe ich sie, bezahle kurz dafür mehr, dann habe ich wieder weniger Rechenleistung und bezahle auch weniger. Zum zweiten ist die Cloud sehr sicher. Die Sicherheitsexperten, die Cloud anbieten, oder die Firmen, die Cloud anbieten, werden alles daran setzen, die Kundendaten zu schützen, denn sie haben nur einmal einen Ruf zu verlieren, wenn ein großes Datenleck passiert. Und in Zukunft, wo wir mit kleinen Geräten rumlaufen, nicht mehr mit großen Computern, sondern mit Mobilgeräten, die aber je länger, je besser vernetzt sind, können wir doch die, Le die Rechenleistung weg vom batteriegespiesenen Gerät hin zu Cloud verlagern. Dort werden die komplizierten Aufgaben gelöst, die Rechenaufgaben übernommen und das Resultat an das kleine Gerät zurückgesendet. Und das gibt mir ein rundes Bild der Cloud als Computer der Zukunft.